Ähm, herzlich Willkommen zum zweiten SV-Interview. Äh, mein Name ist Vanille von Westphalen und ich bin heute hier mit ähm, Dr. Matthias Kaiser, dem Kanzler der Hochschule. Schön, dass Sie es einrichten konnten, heute hier zu sein. Ja, ich bin sehr gerne hier. Freue mich. Danke. Ähm, wie schon gesagt, Sie sind der Kanzler der Hochschule und das auch erst seit kurzem. Ähm, ich kann mir vorstellen, viele Studierende wissen leider gar nicht, was der Kanzler eigentlich macht. Wollen Sie das einfach mal kurz erklären? Was ist Ihr Job an der Hochschule? Gerne. Also Üblicherweise ist es so, dass der Kanzler sich um den inneren Betrieb kümmert. Also deswegen gibt es ja die großen Abteilungen mit Haushalt, Finanzen, aber auch Personal, Infrastruktur und das Prüfungs- und Studienbüro gehört dazu. Aber auch Arbeitssicherheitsthemen und äh, viele weitere Dinge, damit einfach der Betrieb reibungslos, administrativ nach innen gerichtet läuft. Genau. Das heißt, Sie haben ganz schön viel zu tun. Ja, es ist ja, sind ja 280 nicht wissenschaftliche Mitarbeiter, die mir auch zugeordnet sind. Und ähm, also dienstrechtlich nicht jeden führe ich persönlich. Ähm, darüber hinaus äh, bin ich Mitglied in der Hochschulleitung. Da gibt es natürlich auch viele Themen, auch gerade ganz frisch äh, bin ich dazugekommen. Und es geht um die nächsten zehn Jahre es geht um Großprojekte. Und da von Anfang an ganz dabei sein und äh, bin mittendrin schon nach acht Wochen. Also freue mich sehr, das läuft sehr gut. Sehr schön. Und was genau ist Ihr Plan für die Hochschule Coburg? Also, Sie haben ja schon gesagt, Sie sind überall so ein bisschen eingebunden. Ja, also im Moment halte ich viel die Ohren und Augen auf, deswegen sprechen wir ja auch öfter hier im Bereich Studierende, was sie so bewegt und ich versuche einfach zu verstehen, wie das so funktioniert, wie es früher funktioniert hat, wie es vielleicht in Zukunft funktionieren müsste und fange dann hier und da an, vielleicht was umzustellen oder Prozesse etwas anders zu organisieren. Ich will mich auch mit dem Thema Digitalisierung ganz stark auseinandersetzen. Und äh, ja, da sind diverse Herausforderungen, die müssen wir gemeinsam angehen und darum kümmere ich mich. Sehr schön. Und äh, was genau tun Sie jetzt für Studierenden oder wie möchten Sie sich spezifisch jetzt für Studierende einsetzen? Ja, im Moment tue ich das ganz aktiv mit der corona tagsforce indem wir versuchen, einfach den Betrieb zu Corona-Zeiten natürlich bestmöglich aufrecht zu erhalten, richtig zu kommunizieren, vielleicht auch ein paar Plätze zur Verfügung zu stellen, wo man sich mal aufhalten kann. Das, was sozusagen im Maximum möglich ist, das machen wir im Moment möglich. Und wenn dann Corona auch eines Tages mal vorbei sein sollte, dann kümmere ich mich natürlich auch um eine gute Atmosphäre für Studierende auf dem Campus, dass genug Infrastruktur da ist und dass sich alle wohlfühlen. Haben Sie vielleicht auch schon konkretere Pläne für diese langfristigen Ideen? Ja, also wir müssen natürlich, die Digitalisierung heißt ja auch, Hörsäle und Infrastruktur entsprechend weiterzuentwickeln. Wir kriegen auch ein neues, schönes Gebäude 2021 mit der goldenen Außenfassade. Das sogenannte ITMZ. Für IT und Medienzentrum steht es, das ist der neue Name. Und dort werden ja auch Seminarräume entstehen, dort können Lerngruppen stattfinden, das ganze interdisziplinäre Arbeiten, was an dieser Hochschule so hochgehalten wird, auch für Studierende, soll in diesem Zentrum auch stattfinden. Und ich bin sehr froh, dass wir es haben. Es wird sicher ein kommunikativer Mittelpunkt und alles Weitere, was auch renoviert werden muss, dafür bin ich auch zuständig. Das heißt, wir sind an allen Fronten unterwegs, um immer ein Stückchen besser zu werden. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, so, jetzt wollen wir Sie noch ein bisschen äh, besser persönlich kennenlernen und wir haben ein paar Fragen von Studierenden bekommen und ähm, die möchte ich Ihnen jetzt gerne stellen. Sie sind ja nur noch lange, noch nicht lange an der Hochschule. Ähm, haben Sie schon sowas wie einen Lieblingsplatz hier an ja. dem Campus oder prinzipiell? Ja, also ich meine, ich mag natürlich die Außenseite, die zur feste Coburg rausragt. Ich stehe gerne mal auch mit meinem Diensttelefon draußen und telefoniere ein bisschen, um mal frische Luft zu schnappen. Ähm, ansonsten bin ich auch äh, schon oft über den Campus geschlendert, auch über den Campus Design. Äh, es gibt viele nette Ecken, äh, das eine ist mal ein bisschen steriler, das nächste ist ein bisschen äh, kreativer. Das, und äh, je nachdem, wie die Stimmung so ist, äh, bleibe ich irgendwo hängen. Ich treffe auch viele interessante Menschen halt an diesen Orten. Und, aber ich sag mal so, äh, draußen vor der Tür, mit Blick auf die Feste, das ist natürlich unschlagbar. Ja, genau, wenn Herr Nebel da ist. Aber so <lacht> ja, ganz ja. Und dann ist das eine tolle Frage. Was ist Ihr Traumauto und welches Auto fahren Sie wirklich? <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, einfach, aber ich fahre mein Traumauto schon. Oh. Genau. Ich bin ein großer Japan-Fan und deswegen fahre ich ein japanisches Auto. Den Mazda CX-5 mhm. und äh, das, da mag ich das zackige Design und ich mag Technik und als sparsamer Kanzler auch das Preis-Leistungsverhältnis natürlich. Und insofern, damit komme ich sehr gut über den Winter, hat Vierradantrieb und ich mache, muss nur den Knopf drücken und es fährt mich die ganze Strecke hin und zurück, immer, die ich im Moment fahren muss. Ganz super. Sehr schön. Sehr schön. So, und äh, dieses Interview wird dir ausgestrahlt als Teil des Adventskalenders. Deswegen ja. also noch ein paar weihnachtliche Fragen. Gerne. Ähm, wie verbringen Sie denn Ihre Weihnachten und mit wem? Ja, meine Frau ist ja Pfarrerin, bekanntermaßen. Das heißt, äh, Weihnachten ist bei uns im Pfarrhaus dann auch Hochzeit. Im Sinne von, meine Frau muss äh, viel arbeiten, ich unterstütze sie dann. Wir kriegen meistens Besuch, wenn das geht, äh, von den Schwiegereltern. Äh, und ich selber spiele im Posaun vor Trompete. Und dementsprechend bin ich auch eigentlich im Einsatz, wie es jetzt wird. Bei Open-Air-Gottesdiensten wird es vielleicht gehen. In der Kirche ist es im Moment ein bisschen schwierig. Ähm, ja, und ansonsten... Äh, bin ich einfach mal nicht der Kanzler, sondern einfach mal der, die Fahrfrau in Anführungszeichen. Das war auch bestimmt eine sehr schöne, sehr schöne Position. Oder? Ja, absolut. Zumal die Themen zu Hause natürlich ganz andere sind als hier. Und es ist wirklich sehr abwechslungsreich, und aber auch dadurch ein bisschen sehr erholsam, zum Glück. Weil der Kopf mal sich mit anderen Themen beschäftigt. Ja. Ja. Und ähm, haben Sie schon Geschenke gekauft oder waren Sie auf den letzten Trinkern? Um ehrlich zu sein, ich habe schon ein paar gekauft, ähm, weil ich äh, ja aus dem Bereich Betriebswirtschaft, Handel komme und man mir immer wieder sagt, dass vielleicht äh, wegen Corona die Logistiker äh, an ihre Grenze kommen vor Weihnachten und bevor ich für meine Frau nichts habe, habe ich da lieber schon mal äh, zugeschlagen. Aber ansonsten muss ich auch wirklich sagen, ich bin ein Freund davon, auch übers Jahr schon mal so ein bisschen mitzudenken und immer mal wieder was einzukaufen. Also ich bin ein sehr vorausschauender Mensch und dementsprechend hoffe ich, dass wir gut durch die äh, Weihnachts- und Corona-Krise kommen. Ja. Sehr vorbereitet, Respekt. Besser als ich. <lacht> ähm, und dann noch, ähm, haben Sie eine besondere Weihnachtstradition? Also, in Deutschland, Frau Pfarrerin. Mhm. Gibt es so etwas, was Sie speziell immer an Weihnachten machen? Ja, also wir spielen gerne ein bisschen Hausmusik zusammen auch. Also wenn dann langsam Abend wird, sie kommt nach Hause, wir haben was gegessen. Ähm, wir haben uns natürlich mit dem Sinn und Unsinn von Weihnachten auseinandergesetzt und äh, nachdem der Abend dann ein bisschen ruhiger wird, äh, dann greift sie zu ihrer Querflöte und ich zu meiner Trompete und dann hört man nur noch Trompete, aber wir machen das gemeinsam, das ist ganz schön. Sehr schön. Ja. Gut, dann tatsächlich war es das jetzt auch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich auch und für die SV und die Studierenden und wir machen offenes Ohr. Dankeschön. Danke auch an die Zuschauer. Jawohl, vielen Dank.